Das ist ja unglaublich, sag mal. Wow. Komm rein. Oh. Oh. Du kannst dir vorstellen? Oh. damit sind wir früher ein bisschen am Brenner gefahren. Echt? Ich find's herrlich, vor allen Dingen hier. Guck mal hier. <lacht> ja, Schön. Ja, Warum? Junge Sie können mich ruhig, festen, das hätten Sie ja. nicht machen müssen. Aber wenn ich Bixen rieche und sehe, dann werde ich ratsch verrückt. Ja, ich bin doch Klaus. Ich bin doch der Klaus. Jetzt habe ich dich einfach geduzt, darf ich das? Das ist richtig und gut. Ja, und doch Klaus von Leuten macht man da. Ja. Ne? Klaus, se-s-sensationell Alte. Warum soll die weg? Ja, weil ich einfach glaube, ich bin zu alt dafür. Ich komme ja kaum rein und raus mit dem Kopf. Ja okay, das ist doof. Ja. Erzähl mir die Geschichte. Wie lange ist diese wunderschöne Alte schon bei dir? Zu meinem vierten Geburtstag habe ich die Frau geschenkt bekommen. Weil das immer ein Kinderwunsch war, ein Traum. Das Ding, das geht ja ab wie die Hölle. Ja, ja. Man kann schon mal ein bisschen ja. mehr. Wir haben tollen Verkehr im Bergischen Land vor drei Jahren etwa gehabt. Kant, Kant, Kant. Ja, ich habe geguckt. Im Internet, da werden Frauen sehr hoch gehandelt, das möchte ich. Ich sehe einfach die Frau vielleicht nicht in guten Händen und habe da so meine Vorstellung. Bevor unsere Händler das Schätzchen dicken dürfen, muss Klaus ein deutsches Pferd auf sein Auto werfen. Tough, tough, tough. Fahren mag ich nicht, dann nehme ich mir den Teddy mit. Ich bin scheiße.